Mm hmm. Hallo, mein Name ist Markus Hermann. die Kurzform davon ist HERM. Beruflich verbringe ich meine Zeit als internet von Circus Halligalli. Ich war vor gefühlten zehn Jahren schon bei 140 Sekunden und habe damals davon gesprochen, von, dass ich Flummis interessanter finde als Familienplanung, weil sich meine Familie schon mich gesorgt hat, dass ich so mit Mitte, Ende 20 immer noch nicht den Menschen an meiner Seite habe, mit dem man die Zukunft zusammen angeht. Ich war da eigentlich eher ruhig und habe sogar das passiert schon irgendwann und sie da, hat geklappt. Ah. Ich bin Bianca und ja, auf Twitter findet man mich als kleine X-Eule. Also, ähm, ich bin natürlich auf ihn zuerst aufmerksam geworden, weil ich halt seinen Twitter-Account kannte und seinen Blog. Dann habe ich ihn irgendwann auf Facebook angeschrieben und erst war er so ein bisschen dagegen, meinte so, wenn er Leute nicht so persönlich kennt, dann macht er das nicht so gern, aber bei mir hat er eine Ausnahme gemacht. Das ging sehr lange und ich glaube, wenn man sich fünf Monate schreibt, und, und dann sollte langsam klar werden, dass man sich gegenseitig gut findet, weil sonst ist es ein bisschen komisch und dementsprechend gut liefern und so treffen. Also wir hatten zum Glück keinen großen Unterschied zwischen, zwischen, wie sagt man, so online Realität und realer Realität. Ja. Die Verlobung kam nach einem, nach einem Jahr Zusammensein dann, weil es halt irgendwie für mich dann gepasst hat, so als, als, als logischer nächster Schritt. Es ist schön, wenn man an so einem Punkt ist, wo Verloben nichts mehr was ist, wo man Angst vor hat. Wenn man einfach denkt, das ist so ein nächster Schritt. Ich glaube, das Wichtigste, woran man merkt, dass man eine gute Beziehung führt, auch gute Freundschaften generell, ist, dass man zusammen schweigen kann, ohne dass es, ohne dass es sich kommt. Das komisch wollte machen. ich gerade sagen. <lacht> ja, wenn es einfach passt und man halt weiß, dass man mit demjenigen durchs Leben gehen will und nicht sich so noch was offen hält, vielleicht lernt man noch jemand anderen kennen, dann passt es halt einfach. Ne? Also ja. So besorgt wie meine Familie noch zu, zu Flummi-Zeiten war, so froh sind die jetzt und ich werde gar nicht mehr im, im Singular angesprochen, sondern im Plural, was wir machen und nicht, was ich mache, Wir sind total begeistert von meinem Bayern-Import. <lacht> es ist schön, so wie es ist und es fühlt sich schön an und es ist halt irgendwie verbundener als jetzt nur eine Beziehung. Aber wir müssen jetzt auch nicht nächstes Jahr heiraten, also. Aber es gibt doch den, den einen Kritikpunkt, nämlich das, wo ja auch mein Tweet kommt, weil Bianca nämlich nie Sagt sie, dass sie Hunger hat, aber immer Appetit hat. Sie weiß auch nie, was sie essen will, aber wenn, dann isst sie einem alles weg. Ich so möchte aus, dazu nichts sagen. <lacht>